Captain and his ist man. They like to roll the dice. Und mein und meine Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Cuphead. Ja, im letzten Part haben wir die Großstadt erreicht und schon zwei Bossen auf die Fresse gehauen. Ja. Oh, und wir haben, und wie ihr sehen könnt, wir haben eine Münze bekommen weil mir gerade eingefallen ist dass wir in welt 2 eine münze liegen gelassen haben haben wir doch eben schnell auf screen eingesammelt die war einfach nur mit wagen irgendwo ja direkt hier am ausgang ja machen wir direkt mal weiter mit dem nächsten boss dann ihre bitte ja helene honigtöpfchen in rabiate waren okay. da werden normale level. das ist ein boss ja. die Run Gun level sind diese zielscheiben am boden alles ah. andere sind die Boss-Level. Ah. War oh sie eine Menge tot aus. Ja. Einer der schlimmsten Bosse überhaupt. Ich hasse diesen Boss so sehr. Ich bin so oft gestorben, bis ich dann irgendwann das ersehnte Knockout gehört habe. Mann, war ich froh. Nein. Oh. Oh, ich irgendwie nicht klar. Geh weg. Hey, Süßer. Dieser Honig ist nicht für dich. Ja, und du bist ganz bestimmt nicht sexy. Geh weg. Ich will, ich will euch hier mit Bienen sowieso alle sterben lassen. wer es nach mir gehen würde, würdet ihr alle sterben. haben nee. ja, Aber das dürfen wir ja nicht, nicht, weil ihr ja in gewisser Art und Weise wichtig seid, ne? Ja. Wir brauchen ja auch nicht. Ja. wir brauchen Früchte. Ja, okay. Diese Kackviecher, ja, für diese so. Oh war noch zu sehr abgelenkt oh. ich muss mich zu sehr über bienen aufregen du koffer zur arbeit gehen ja also ein arbeiter die müssen noch zur arbeit oh. hm. <lacht> so viel Multitasking in diesem Spiel. Ey. Ja. Jetzt gucken, wo der hingeht. Sonst muss wir noch die schießen. Da ist so viel das ist Über uns los. Was ist? Das wollte ich auch gerade fahren? Was ist denn gerade los? So Klingt irgendwie als jemand gerade umgefallen. Ein sehr großer Typ. Ja. Wahrscheinlich ein zwei Meter Meter Typ. Ja. ja du ich. habe ihn, hab ihn immer mit meinen Kügelchen hier erledigt. Ich habe ihn mit Feuer. Feuer, Feuer, feu, feu. ah, Nein, die schlimmste und das gefährlichste von allen Formen. Nein. Schlimmer als als Kreise. Ja. Oder, oder Quadrate. Ja. Oder Rechtecke. So ja, weit ich jetzt nicht kampf Der kann vier Kanten also. Weh. Okay, wir haben dich so schon da unten. Oh! oh. Sehr Gute Aufstellung. Oh, ich habe dich wiederbelebt. Was ist hier? Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Also, das noch nicht wusste, Bienen verwandeln sich natürlich in Blutzeuge. Ja, aber natürlich. Oh, <lacht> einfach eine reingehauen. Herrschen und bombardieren. Das ist mein, mein Bienenleben. Wolltet ihr uns aufessen? Ich meine, sie hatte Messer und Gabel. Ich glaube, die wollte uns aufessen. Ich weiß nicht, mehr, was, in, was in unseren Gehirn drin ist. Das war einfach so köstlich. ist. Wenn ich da. Alter! <lacht> Wer schreit da draußen? wenn da draußen bitte jemand stirbt, dann stirbt bitte leise, okay? Ja. Wir versuchen hier hier, hier produktiv zu sein. Das wollte ich sagen. Knall sie ab! Ich knall, sie ab. knall die alle ab! Nein. Ja, oh. ich komme auch nicht mehr rüber. Jetzt kommt das Dreieck. Kommt das gleich schenklige Dreieck. Oh nein. Das Dreieck hat mich getötet. Oh. Das hat ich ja. Junge. Oh. Junge, Junge, Junge. Ich saß auch ewig an diesem Boss. Das hat mich so wütend gemacht. man kann sich gar nicht vorstellen, wie wütend bin, der mich gemacht hat. Au. Oh. Ja so viel Multitasking, das kann ich doch gar nicht. Ja, wir sind Männer, wir können sie noch nicht. Obwohl ich, ich, kann sowas, ich kann, ich kann stream gucken und dabei gleichzeitig zocken, das kann ich. Ja, aber ich Also in gewisser Art und Weise sind, sind wir doch Multitasking-fähig, aber aber sowas kann ich doch nicht. Das geht doch so nicht. Au, hast also gehört, wie aufgeschrien hat? Ja. oh ja. thank you Wo ist nein nein oh. den Geist direkt zu ihm ja vielleicht noch mal ändern ja. doch lieber der Energiestrahl ja der, der Superpower-Ora-Strahl Aber der nicht. ich mein so ein eigener Stand ist auch nicht schlecht, aber Osei. Okay. Und wie würde dein Stand denn heißen? Weil <lacht> <lacht> wenn, wenn Dio mir den nicht geklaut hätte, würde mein meinst natürlich so World heißen. <lacht> A great claim and then start. There goes. Here goes. What? What? What? Hey. Ah du, besser. Das ist wahr, wahr, mein Bruder anzugreifen. Mein Bruder. Ja, ich tue immer auch aus Versehen. Wer ja drunter springen, Ebber? Plattform runter. Da ja will ich nur gucken und springen, aber geht nicht. Ach komm mal, Komm, die töten wir jetzt wir, wir sind jetzt dafür verantwortlich dass die bienen aussterben ich will als einer derjenigen sterben der dafür, <lacht> dafür gesorgt hat dass die bienen tot sind wow. motiviert sich selber Nein. Ja. ein Flugzeug. Ja. Au. Nein. Oh. <lacht> oh. Das muss doch wehtun. Ich kann übrigens auch aus ihrer Hand einfach eine Kreisdose rausholen. Oh, super. Hoi, da ist ein cooler Bienenpolizist. Polizist. Oder äh, der ist kein Polizist, das ist eher das ist ein Security-Typ, ne? Ne? Hoi, hey, Hui! Hey, Hui! Hey. Okay. Dann oh! Wo hm. oh, ist er? Da ist er. Da ist er, die schnappen wir uns! Auf überhaupt Dinger dafür? Spezial ja. Ah, Mann. Nein, ich treffe die nicht. Nein, ich treffe die nicht. Nein. Oh. Oh Gott. Oh, oh. oh, oh, oh. Ach, da backt. Wie komme ich da rüber? Nein. Aber oh, wir haben sie nie letzte Frau geschossen. <lacht> Now nah, go. Now go. Hey, hey, hey. Guck mal, wie traurig die Bienen guckt. <lacht> So also so, wieder arbeiten? Ja. Oh nein. Also wie da ein normaler Mensch. Ja. So wie jeder Mensch, der keinen Bock hat. Oh. So. Oh. Aufzustehlen sollte hart. So oh, Security-Typ. Nein. Nicht das gleich schenklige Dreieck. Oh. oh nein. Au. Ja, ich bin auch ganz Au. au. Oh, This map will get red hot. Here goes! Here goes! Hui, hui, hui! hui, hui. Wie Honda auf Street Fighter. Hui, hui. Hui. Hui. Ich habe nie Street Fighter gespielt, meine Freunde. Der Klassiker damals auf Super Nintendo gespielt. Ah, ja, die Narbe. Ich, ich habe Street Fighter 2 auf, auf Mini-SED, das habe ich. Aber ja, dann haben nicht. Ah! Dann habe ich ihn doch gespielt. Anders musst du auch nicht spielen. keiner irgendwie hat niemand den ersten Teil Niemand? Die meisten Leute nicht. Ey. Aber das war was vollkommen anderes, ey. Boah, ist der nee, und sie geht direkt in diese Form über. Ja, Wie macht sie das überhaupt? Ich oh, das ist doch physikalisch gar nicht möglich. Okay. Nein, bist du nicht. Auf einer Seite Wenigstens bringt sie uns. bringt sie uns Formen bei. Letzte Phase. Und was flugzeug, ist eine Tasse. Diesen Flugzeug, ich bin eine Tasse. Das ist fair. Au. Weil wir müssen sie überhaupt treffen. Außer wenn du jetzt die Bälle nicht hast. Das geht schon irgendwie. Was Hast du das gesehen? Ja. Ja, machen wir passieren. Äh. Nein! In die Au. Aus dir, hier, Ich weiß nicht, was ich aus dir machen soll. Ich weiß nicht, aus dir kann man keine Handtasche machen. Ja. Das ist also aber was Schlechtes. Ja. Was kann man aus aus der Biene machen? Oh. Irgendwas Grausames. Also, oder wir sollen dafür sorgen, dass diese Biene nie, niemals ihr ultimatives Ziel erreicht, den Tod. Hat, warum sollte das der ultimatives Ziel sein? Ich meine, da, da stirbt sie doch immer, immer und immer wieder. Wird doch immer wieder vom Tod reinhang gesucht. Oh. Oh. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass du jetzt gerade diese Anspielung nicht verstehst. Ich verstehe nicht warum. Eine Biene irgendwie. Ultimatives Ziel sein sollte zu sterben. Die Sonne soll das jedoch doch niemals erreichen. Die soll immer wieder sterben und dann wieder belebt werden und dann immer wieder oh. sterben. Ähm, Hauptsache irgendwas Grausames. sondern soll mit der passieren. Nein, ich will nichts über Formen lernen. Oh, letzte Phase. Oh, Wir haben beide fünf Stop Plotting! Oh. Und... Oh. Oh. So, also! Mach mir mm. überhaupt einen Schaden. Ja, mach, ja. No. Okay, du, du hast den Stand Star Platinum und ich habe The World. Ja. <lacht> <lacht> den Stand hat Lincoln Park. Was? Lincoln Park? Ja. Oh, oh. Meiner heißt Billy Talent. <lacht> oh. ah. Ich war jetzt gerade so abgelenkt. Na. Oh. Ich, ich wüsste, wüsste mal, was was für Fähigkeiten mein Stand könnte. Warte. Äh. Seine Fähigkeiten von anderen Stands einfach kopieren. Schon werden schule Priester aus dem Sechs-Part? Er kann irgendwie weil er nicht okay. Da kann die Klauen, aber dann kann er sie, glaube ich, seinen eigenen Stand in einpacken oder irgendjemand anderen. Ich meine, meinte jetzt so, so also, auf das Aussehen, so also, dass er genau wie, wie der richtige Stand aussieht und so, so die ganzen Fähigkeiten übernehmen. Okay. Nee, das wäre cool. Der schwule Priester. <lacht> Der ist, ein schwule ist im Dio verknallt. No. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh Dio. Dio du bist tot. <lacht> Na klar, nicht tot. Ach, Mann. Warum? Warum nicht? <lacht> oh. Stop <Plotium. lacht> Ja, da war ich mir so viel, ey. ganz <lacht> so, Boah. Eigentlich müsste ich ja mein mein auch ändern. Warte mal. Wenn wir jetzt nicht sterben sollten, dann oh, dann ändere ich, ja. ich auch. Da hole ich so drauf Ja, bringt ja irgendwie nicht so die mit den strahlen besser. Boah. Ich bin zu, zu wenig gibt die ganze Zeit, Ganz nicht. Oh, oh hab... Boah. <lacht> das gibt's ja, da? Ja, super. Da wir keine Plattform. Und das. Oh. Oder? Au. Oh, oh. Nein. Oh, komm wir gehen beide in den hm? ja genau ich will jetzt strahl haben willst du strahl haben okay. ich kann ich kann das ding nicht gleichzeitig lenken und ausweichen das ist unmöglich das geht doch nicht auch möglich ist das ich werde ich werde es versuchen Oh, komm, die schnappen wir uns jetzt. Ja, jetzt geht's es auf die Fresse. Hast du Huch, wie, auch du, wie du gerade Stabplatz und gerufen hast, und dann gestorben bist. Ja. Muss das Ding Good noch lenken. naja well <lacht> <lacht> ah ja, by the way, it's on. Okay, it's a not. It's not. in die reingelaufen. Zeigt nicht mehr den Finger auf andere Leute. Nur wir dürfen das. Ne? ja Da, ich doch ja. Die zeigen mit dem Finger auf, auf uns. Ich kriege Krise. Oh, ja, dann taucht auch ein Ball auf. Na, warte. Jetzt sind wir beide unsere. Unsere auf die. Wie mhm. ja, jetzt So. <lacht> so also. Mhm. <lacht> ja, so ich mir halt gedacht. Thank you. Oh. Nein. Ah, fast. Ja. wir sind weiter gekommen als sonst. Hui, Wo? Wo? Wo? Wo? Weg. Nein! Ah. Oh! Oh! formen lernen Oh! Oh! über formen lernen nein formen sind böse Natürlich kommt jetzt hier hin. Ah. So, also nein, ja. nein, das wollte ich nicht machen. Ah. Du wolltest mich wiederbeleben, ne? Ja. Aber ich habe jetzt irgendwie einen Weg gefunden, wie, wie man den Geist steuern kann, ohne sich dabei zu bewegen. Indem man einfach eher gedrückt Hält. Ah, kein okay. Ziel, okay. Ja. Oh. Ja, letzte Form. Oh. Ja, letzte Form. Ja. Ja, in die Fresse <lacht> mit zwei Faustschlägen. Faust aus Stahl. In den Arsch! In den Arsch! Okay, now go. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Ich wir haben den Boss immer noch, und wir haben noch keinen Boss besiegt. Nein! Ich habe mich nicht gesehen! Dieser Pisser Diese verdammte Arbeitabine! Hört auf zu so viel zu arbeiten, wenn ihr schon so depri seid! Ne? Ja. Oh. Das ist so äh. Danke, da war schlecht. Oh. Ja. Nein, nicht die gleich Dreiecken. Ja, man. Oh Mann! So Äh, also. ja, ja. Ja. Im ja, Stand und einfach ab. Ja, ich weiß Der Stand ist gerade abgehauen. <lacht> I do... I do have lost my Stand. Ich habe meinen Stand verloren. Hat ihn jemand gesehen? Ich no. äh, no. muss dir den Ball ausweichen. Ich hatte 5. Mann! Ich ah. ah. komme nicht ah. von der Stelle. Du kommst nicht ah. von der Stelle. Ich die Fresse. Das ist eine blöde Biene im Blick, ey. Äh, äh, diese blöden Bienen, ne? Ja nein na warte heute gibt's bienensuppe bei uns aber ist sie eigentlich nicht so schwer finde ich jetzt einfach finde die so schwer meist kann man gut ausweichen finde ich ja. diese platten diese platten diese platten aber oh. so Und sind aber ich habe hier guten schaden zugefügt ich also, da macht riesig schaden aber das macht es doch riesig schaden ich bin der Oh, hilf mir, ah. du hast fünf ich weiß, wie es neben dem dadurch tot. Aua, ja, danke. Lass sie doch nicht einfach so sterben. Oh Gott, die Faust ist noch da. Nein. Nein, Nein, nein! Komm da? Komm ja mal weiter entfernt von der. Hier hey, geht's. Machen wir noch einen letzten Versuch. Weil, sonst, weil wir müssen mal so langsam den Park beenden. Ja. Oh, was? Nein, ich muss ja weg. Oh Gott, das will ne. Ah. Oh, das kannst du auch gerne sagen. Ja. Oh nein. Und dann, dann direkt direkt damit an äh. Oh ich wurde nicht getroffen. Ich auch noch nicht. aber schon diesmal schafft mal an. Bei, bei, bei der Kraft unserer stands Ja. Ne? mein gerade zu Hause gelassen. Ich, ich habe fünf Dinger. Ja, ist so geil. So. Nein. Warte. Ja, Ach, jetzt. Ich von dem Ding ja die ganze Zeit Schaden. Letzte Phase. Stand so vielleicht kann die gar nicht mehr haben, ey. Aha! Warte ich wurde nicht getroffen? Ja. Doch du getroffen? Ja, hatte ich. dachte, ja, ich hatte noch. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Danke! Nein! das ich nicht einfach so sterben! Nein! Nein! Komm <lacht> <lacht> oh. schon, einmal noch. Oh, Das glaube ich nicht! Und schon, einmal noch! Einmal! Letzter Versuch! Oh. Scheiße! Das gibt doch nicht! Und das ist das, was ich meinte! Die ganzen rage Ragequiz! Wenn die kurz vorm Ziel sterben! Das muss so übelst frustrierend sein. Und jetzt auch. Kann ich den. Kann ich die auch nachvollziehen. Jetzt fühle ich, fühl ich deren Schmerz. Au. <lacht> ich wurde so oft getroffen, ey. Ich wurde schon dreimal getroffen. Oh Gott. Was können wir jetzt? Die Kreis. Oh, wieso kann ich das nicht, wenn ich gerade schieße? Man. Genau das meine ich. Na, oh, Gott verdammt, ich wurde jetzt dreimal von diesem wilden Ding getroffen. Hier so der nee. Oh. Thank you. die. Oh, wow. oh, da ist sie in der Mitte. Äh. Uh. Okay, ich dachte noch, glaube ich. Glaub ich. Nein! Nein, Aber ich komme da nicht. Hin. Nein. <lacht> ja. Okay. Gott. Gut, wir gehen zurück zur Karte. Aber im nächsten Part weiter damit. Ja, wir machen den nächsten Part weiter, wir versuchen es nochmal. mal ja, weil, weil was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Ja.